Wow, oh, Schuss, Schuss links 285. ist voraus. Das ist der Fall. Ich habe den AC vergessen. Schneller. Ja, jetzt. 3, 4 Panzer. Ja, 4 Panzer. Laden, laden, laden, laden, laden. laden. Wir haben einen Querfahrt voraus. Der haut ab. Wir haben noch einen Panzer auf 2,6. Den 0. sollten wir ziemlich schön perfekt. Alle Panzer zerstört. Nee, Nein, noch. 275 rufen auf Hügel. 3 von 4 zerstört. 4 von 4 zerstört. Perfekt. Frage soll Alpha 3 verlangsamen. Nee, bei Alan. Ja, da, Station in Sicht. Ja, das stand oben links vom Doch, Eingang. Ja, Bravo nicht hinterher? Äh, Feindpanzer. Der, Feinpanzer. der ist Also Bravo 3 vorne, 3 Eine getroffen. Ja, Alpha 3 vorne, Kampf 3 x Feindpanzer 320 Grad, 300 Meter. Okay, wir ja, sind hinter der Senke verschwunden, wir müssen näher ran. Dann ausführen. Das sieht die Antennen noch, also die wechseln aktuell nicht in die Position. Ne, aber also es kommt, kommt so. gleich wieder einer in Sicht. Ja. Dann oh. hab ich noch einen mitgegeben. Jetzt kurz heilen. Ne, ne, anhalten nee. dürfen wir nicht jetzt. Kriegst du den oberen, der zeigt uns jetzt ganz schön seinen Liedanteil? Ich bin einfach nee. langsam. Negativ. Feinpanzer Ja, Wir haben einfach ja. Oben eine. Ja, positiv. Der ist mal in die anderen, der, der ist jetzt eh aus der Sicht. Der okay, dann habe ich mal zumindest einen auf der Straße. Oh, wir oh. haben nochmal einen. Einen zu fern. Den sollten wir schon. jetzt ist er nur Lade. Und wir haben noch einen. Kette defekt und disabled. Alpha 3 mit Militiker. Alter kommt alles von... auch... Ja 2, 2, auch keiner ausgeschalten Alpha bis 5, 5, 5, 5, jetzt 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ja, bei sind die auch noch auf die